Oh, und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play sowas was mash bros ultimate in der folge haben wir wieder abenteuer gemacht das heißt heute gibt es mal wieder ein klassischen muss ich habe gerade gemerkt ich tue ja zwei parts pro part hochladen äh, pro tag hochladen ne? da ist heißt, ein tag ist immer wenn jetzt nicht gerade wenn m master gezockt wird äh, einer ist immer klassisch und einer ist abenteuer also wenn jemand irgendwie nur auf abenteuer hier scharf ist kann er sich nur ein paar angucken wenn einer nur klassisch äh, sehen will kann er auch nur ein paar angucken ne? und ja wie man sieht ich zirkle hier schon so ein bisschen um Palutena herum deswegen werden wir sie auch nehmen und zwar für sie gibt es hier wieder einen schönen einen schönen äh, Meilenstein nachher ja, ich habe ja hier ja, boom hier kann man sehen was wir hier schon zu zweit durchgemacht haben und ja ich weiß nicht, ob es daran noch so viel was tun wird. Ich habe jedenfalls hier die Charaktere, die ich mit dem M Master hier gemacht habe. Also Quadratur, Lil Mac, äh, Pokémon Trainer, Pit. Die habe ich alle einzelnen Modus hier so noch mal nachgeholt. Also ja, Pit, Lil Mac, Quajuzu und Pokémon Trainer. Und ja, so viel dazu. Deswegen habe ich auch die einen Meilensteine. So, wir nehmen sie in ihren. Roten gewandt weil er erinnert mich irgendwie an Tiki aus Fire Emblem. Er hat auch grüne Haare und rote Klamotten. Die eine ist eine Göttin, die andere ist eine Drache, ist ein Drache, mich auch als Göttin angesehen wird, ist fast dasselbe. Ne? No so, Palutena. Okay, Palutena hat jetzt irgendwie feste Moves im Gegensatz zu damals. <lacht> im gegensatz zu damals in äh, boah, smash 4, vor Smash 4, match ne? und ja damit sie vielleicht nicht mehr so broken ist wo ich sah die jetzt eigentlich nie so als broken an äh, auch wenn sie jetzt irgendwie so acht buffs oder irgendwie so hatte, so wie die mie kämpfer oder so in der neuen muss glaube ich okay, go <lacht> Ich ja nicht im ersten Kampf schon Frecken, also... Gibt's noch nicht. So. interessiert mich jetzt eigentlich nicht mehr so. Also, ich habe meine... Okay. Je nachdem, wie lange ich glaube, ich drücke. Da ist neutral, das ist hier seitwärts, boom. Ich weiß nicht genau, was die Distanz beeinflusst. Und diesen Angriff, aber was soll's? Da hat sie irgendwie ein Konter, glaube ich, ne? oben. Ah, thema merk ich gerade. Oh, Leviathan! Hey, wo ist meine Keule? Ich weiß nicht, was hier passiert. Wasser. Auch mal ein Strip, ein bisschen Pole Dance. So, ich muss mal aufpassen hier. Gegen was für Gegner ich hier kämpfe? Ob das immer irgendwie Anspielungen sind? Als nämlich mit Mega Man hier gespielt habe, habe ich erst so am Ende gemerkt, und die ganzen Anspielungen waren. Oh Gott, der, hat der Tun angegriffen und äh, ja, am Ende mussten wir mit Mega Man im klassischen Modus gegen gegen äh, Dr Mario und ich glaube Mewtwo kämpfen. Das fand ich damals ein bisschen random, aber jetzt wo ich so drüber nachdenke, Mega Man kämpft dagegen ja gegen Dr Wily. Deswegen haben wir ganz am Ende gegen Dr Mario gekämpft und was Mewtwo jetzt hier irgendwie so damit zu tun hatte weiß ich jetzt nicht aber ich habe wesentlich dr mario referenz hier erkannt und ich nehme mal an jeder charakter hat hier irgendwie so anspielungen in seine eigene serie als ich mir zum beispiel äh, rios playthrough noch mal angeguckt habe die ganzen die ganzen kämpfer ja gegen die bei haben man als anspielung an street fighter und deren charaktere ja, der mac da war irgendwie eine anspielung an ballrock zum beispiel wird so ein boxhaus aus street fighter ist und ja ich weiß also erst später aufgefallen deswegen sollte ich mal ja aufpassen ich weiß jetzt nicht wenn die wenn die beiden belmonts hier darstellen sollten oder was schuld jetzt hier darstellen soll aber sollte mal aufpassen wir vorstellen so Gellendorf irgendwie der könnte irgendwie ist oder so repräsentieren Bayonetta okay keine Ahnung ich habe mir gar nicht angeguckt wie ihre Route reist vielleicht auch mal so eine Idee weg ein B komme ich mal die Angriffe von dir an. habe ich mal atmen, danke. Boom. Ja, mein Angriff geht bis da oben hin. man ne? macht sie jetzt? Sie zu nennen. was? So läuft doch bis jetzt gut, ne Finde ich. Ja, 8,6. Hallo. Ja, Pit und Dark Pit. und wir sind wieder auf diese Level. Muss ich gegen so viele Pits kämpfen? Ja, das sind nur Pits, ne? Nee nee das ist doch einmal Dark Pit da oben links sehe ich. wir auf jeden Fall einmal. aber hier ein rauszauen dürfte relativ schwierig sein oder relativ einfach weil wenn man sehr weit unten kämpft wie zum beispiel hier ja ah, kommt näher nicht mal einer genau wie im Multismash. da treffe ich auch niemanden damit. ist das? Was ist das? Heilzone. Boom, Konter. Nein, die können sich auch damit heilen. Konter. Bringt irgendwie gar nicht. Wir kommen schon wieder so schnell äh, Schaden gemerkt schwert habe ich das schwert ja oder auch nicht und so ein smash ball anvisieren toll der hat, hat jetzt hat er natürlich richtig abgeteilt also gerade mein bullet bill damit wollte ich voll auf euch zu weg pito. Uh. Oh, sehr gut. Was? sind ja dadurch rausgeflogen, Dich mitten in die fasse gekickt. Ach, ah, diese eine nicht in Ultra Smash gehabt hätte ne? dann wäre richtig doof gewesen wäre noch machbar gewesen mein gott war schon wieder nicht mal ich rede man unter nero weiß schon wieder nicht was los ist da bin ich oh, noch wie graziös ne? keine Lust jetzt hier. war verarschen. Ist eigentlich immer ganz hier mich schon mal ganz hier frickt. Bin ich schon mal ganz frickt ja ne ich so machen können, danke. soll wer ist der Boss? Lass mich raten. Ja, warum die beiden immer? Ich kann mit denen am allerwenigsten. Ja, also irgendwie als wir zum ersten Mal klassisch und so gespielt haben, aber wir nur gegen einzigartige Bosse gekämpft, ne? Und Dracula oder so was. Ein typen aus brawl. Den Namen ich schon wieder vergessen habe. Diese Maschine. da oh, ich kann das nicht kontern. Was? naja like. konnte ich liebe es mit konter charakteren gegen die zu kämpfen Ah. Oh, das war ein bisschen zu spät. Die sind aber auch die nervigsten von allen. Weil ah. bei denen kannst du nicht irgendwie ja so abtimen Was genau die machen. Natürlich, bei anderen Bossen kannst du dich so einstellen? Die haben irgendwie so willkürliche Angriffe, was er mir stellt, überhaupt nicht, dass ich bisher noch nie weiß, man einigen ausweicht Was sieht irgendwie nicht richtig aus. Oh, ich habe nur gekonnt, ich war arschen. Das kriegt die paar Dinge eher nicht. Jetzt war es mir nicht, ey. ich kann nicht erschaffen. Ich bin eine Göttin, verdammt. Jetzt mache ich ein pole eins. Okay, alles klar. Ich mal wieder gegen so eins bosse kämpfen gut gemacht so jetzt gehen wir schön meilenstein endlich mal noch fehlt glaube ich nur noch ein oder zwei ne? das ist ein Lied im hintergrund ich kenne jetzt kein lied auf dem spiel mit lyrics ich habe vor kurzem sogar noch kittik äh, kit aus uprising gespielt also Und dann sollte ich das ungefähr wissen Ist übrigens ein sehr gut spiel Ist irgendwie ich weiß nicht wie man das nennt railroad äh, rail rail shooter irgendwie ein rail shooter mit hacken slash elementen ja richtig gut installiert noch sehr, weiß nicht, self aware nennt man das, glaube ich. Also die zerstören irgendwie die Fort Wall in diesem Spiel. Seht mal gut bei, weiß nicht, Videospielen, ganze Sendungen, Filmen und so ne. Oh ja. literature an irgendwie aus der allerersten level irgendwie so mit lyrics irgendwie kommt mir jetzt nicht so bekannt vor wo ich habe nicht jeder level noch mal neu gespielt habe so ein paar levels hier gespielt von dem spiel das spiel ist auch sehr frustrierend weil es verdammt hart ist auf den höchsten schwierigkeiten also ja und es gibt nicht wirklich irgendwie was wodurch man irgendwie besser werden kann also man muss einfach nur gut werden man kann irgendwie bessere Ausrüstung und sowas alles besorgen, aber das hilft eigentlich wirklich. Also ja, man kann wirklich nicht besser werden. Ein bisschen extrem ist halt. Wenn schon irgendwie auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad oder so das Spiel irgendwie zu schwer ist, dann ist das irgendwie ein Problem, finde ich. Außerdem ist die Steuerung sehr komisch. Man muss irgendwie mit dem... Mit dem DS Stylus hier, mit diesem Stift hier, muss man muss man durch den Screen hier bewegen. da muss man mit L schießen und so. Das ist so komisch. Gar nicht richtig beschreiben, muss man selber gespielt haben. Okay, gut. Glückwunsch. Hier kommt mir gar nicht bekannt vor. Sorry. palutena Real. Ah, der ist aus feiern beim awakening ein kleinerer bösewicht aus dem spiel ja, Morgenröte, also aus kitty aus ne? ja. äh, schließe als passieren klassischen muss der auf mein gott die hier ihren eigenen kult weil <lacht> äh, er auch komisch aus nur <lacht> wie <lacht> Sie hat 20 chaos gegen Kämpfer aus dem feiern im Universum und bewältigt als snack den klassischen muss auf 5.0. Das werden wir irgendwann mal versuchen. Aber in dem Fall weiß ich schon, was ich nehme. Also wir machen natürlich noch mal klassisch. Und damit wir alle kit aus charaktere abgeschlossen haben, würde ich sagen, nehmen im Finstern Pit. Pit 2. Wie er im Spiel auch genannt wurde. Ne? Schaffende Gegner. Wie ist ihre route überhaupt? Habe ich gar nicht jetzt drauf geachtet. Der göttin greift durch. Gut. Los pito wie hast du mich genannt? Der master hat schon gesagt, das ist eine Anspielung an Shadow the Hedgehog. Und ja, wenn ich mir mal so ein paar Szenen von Sonic angeguckt habe, ja, stimmt. Äh, weiß nicht. Shadow the Hedgehog behauptet irgendwie, er ist das Original, obwohl er irgendwie geklont wurde von Sonic. Und ja, genauso genauso äh, reagiert irgendwie finsterer pit auch und gerade irgendwie so erschaffen denkst du so ja oh, bitte warum sollte ich mich denn selber auf die nase hauen wenn ich der klon wäre also ich bin das ja genau. original willst du eigentlich billiger klon so. ich weiß nicht wie dieser baseball funktioniert aber ich treffe irgendwie immer damit oh, ich lieber die nehmen. Mann, ah, die Squids-Schwestern. <lacht> muss tanzen. Für Mary. Ah. Ich liebe dich, Mary. <lacht> ja, ich muss was tun zwei irgendwann spielen. und die kommt da gar nicht mehr vorne. Die beiden Squids ist dann, oder? Und jetzt irgendwie jetzt andere Moderatoren. Wie können die es wagen eigentlich? wir können jetzt es wagen, Finster samus Wie können die es wagen? ist auch finster, so wie ich. YouTube auch irgendwie finster am Anfang. Also. Wir alle reformte Bösewichter oder was? Bei Pit 2, also Finster Pit. War auch irgendwie. Oh, okay oder irgendwie reformt am Ende. Ich glaube, nicht, dass das so der Fall ist mit der finster und Samus. Aber weiß ja nicht, aber noch nie Metroid gespielt also so. Ich meine, die Charaktere sehen aus, als würde man mit denen gut argumentieren können. Ne? Ich meine, guckt euch Ridley an, aus wie ein Monster, der einen irgendwie abschlachtet gesagt, ich stelle mir den irgendwie nicht vor, so, so eine Gemeinde. Der frisst irgendwie Leute oder so, während andere ein Leute einfach nur ein Picknick haben oder so. Ja, du. Ja. <lacht> er hat gesehen, oh nein, jetzt komme ich. Oh nein. Ich habe gesehen, was du mit meinen Freunden gemacht hast. Nein. Ja, wer ich schaffe schon wieder hier so 9.9 mit Finster Pit. kommt ja jetzt das wäre es ja jetzt noch ey, wenn ich mit ihm auch noch mein punkt schaff. <lacht> ey. ich bin irgendwie nicht rausgeflogen mit dem malen pit also okay cloud ist jetzt nicht ein bösewicht also ich weiß nicht was so das thema dieses dings ist Wie nur irgendwie Route der Badass, das mal oder irgendwie so, weil Cloud eigentlich auch nicht ist, dann musste sich mal als Frau verkleiden. Und dann gab es da so eine Szene, wo er irgendwie mit so ein paar Männern in eine Badewanne drin war, mit so ein paar eingehüllten Männern. Und ja, das ist wirklich in Final Fantasy 7 passiert in dem Spiel, von dem alle immer sagen, ja, das ist das. Videospiel. Einige Leute vergessen irgendwie, dass Final Fantasy VII ein paar sehr merkwürdige Momente hatte. Schwarzes Loch. Und schon wieder. Nein. Das ist Bosskampfthema. Alter, also, warum habe ich doch so Probleme mit dem Ding? Oh Dreck, ey. Ich dachte, der wird jetzt runterfallen, Mann. Alter, also, warum habe ich doch so Probleme mit dem War mein Gott, warum hat so lange gedauert? Hi, Fred. Du auch hier. Punkt 3, ok okay. Gab dann vollkommen wird wahrscheinlich irgendwie... Er hat irgendwie das Kostüm von irgendeinem Bösewicht aus seiner Serie. Das Farbschema. du Hier, Ich werde mister Saturn auf dich und du, wär, du fängst ihn natürlich direkt. Wart, wieso wurde ich die kam gar nicht ins Smash vor oder diese Level kam im Brawl irgendwie als letztes vor, glaube ich. Ja. Oh, Junge, aber bist du doch mal ein bisschen? Gib mir mal ein bisschen Raum hier Bin über das Schwert. Boom, bist du bist du bist dich? Ja, dich. Dich. Oh, ich erreiche den gar nicht von dir. Sehr gut, oh. ich war triple Wielding ich habe ein Doppelschwert und ein Schwert meine Hand gehabt. Ey. Ich war triple wielding oh, schon wieder hier. Das Spanier-Thema, ich bin das Original. Ja, den langen Folge auch noch. Ja ja, ja, ja, ja, Weißt du noch, als du so geklingelt hast, halt die Klappe. Das war meine dunkle Vergangenheit. aber ah, Warum bin ich auch immer klein? Was ist eigentlich hier? Kann man hier irgendwas machen? Sind wir hier einfach nur näher an den Göttern? Uh und ich nur noch relativ wenig von gesehen ne? oh, da was machst du oh, schwarzes loch gut mmh. gute arbeit da perfekte pokémon für dark pit würde ich sagen spiel kann ich warum ich hier überhaupt einsammeln, das irgendwie ein Unterschied macht, aber man kann es ja mal versuchen. Ne? Ja, da gab da verpasse ich schon wieder ein zum Beispiel habe ich auch gar nicht durch Mann. man hey. oh. ja, da kann sie ja voll locker so erreichen hallo locker durch die wände hier durchschlagen hallo trotzdem nicht so viele punkte gekriegt ja okay ich habe diesen einen raum ja jetzt sagt mir bitte nicht oh endlich mal wieder was neues und ich kämpfe mit das bestimmt auch eine anspielung an irgendwas So, ich habe eine idee Du ist auf den los und ich schieße auf ihn ah durch ich glaub, aber weil ich äh, mit Pit gespielt habe da konnte ich auch mit dunkler peter meine seite spielen ne? ich glaube deswegen habe ich neun bekommen 9.9 ne? aber mache ich hier na danke du hast mich gerettet ich schulde dir trotzdem nichts ich bin da unten im boden Jetzt kommt meine Spitzer attacke Ich Fall um wie ein Besoffener. Da war's. Oh Gott. Oh komm schon, ich war an. Am Landen, Dieser so, Pisser, ich bin gerade da gelandet und da hat er mich direkt aufgefangen. Gibt's doch einfach nicht. Ja, Melden in Schwarzen war schon wieder so doof. Ey. Warum haben wir überhaupt so viel Schaden bekommen? Ey? Gut gemacht, Gut gemacht. finde ich auch. Ja, dunkler Piz thema thema klar. Bin immer mal nicht langweilig als zu ballern nein <lacht> nur ein bisschen scheiße dass man hier nicht irgendwie so crates aufschießen kann also vielleicht wenn man irgendwie nicht hier rumschießt jedes mal ist das sogar der fall dass ich hier kein bild am ende bekomme oder so weil ich habe es ja noch nie irgendwie auch wenn ich irgendwie die ganzen Sachen replayed habe, hier mit Pokémon Trainer und also was nicht geskippt habe, trotzdem gemacht. Ich würde sagen, das nächste Mal wenn wir auch klasse spielen, versuchen wir das mal mit Snake 5.0. Ich hoffe, man muss nicht genau 5.0 bekommen, weil das wäre ganz schön. Johnny Bosch habe ich gerade gelesen, irgendwo da rechts entspricht der denn. eine gute Frage, wen spricht ein Johnny Yong Bosch in diesem Spiel? Es ist wenn äh... weiß nicht, ob den jemand kennt, da ist ein... Ja, ein Synchronsprecher, ja. Der äh weiß nicht. Und ist denn seine berühmteste Rolle vielleicht Ichigo aus Bleach? Also die englische Stimme von denen. Und er spricht auch viele Charaktere so in Anime oder in Videospielen der Tales of Serie spricht er viele Charaktere. Ich glaube, fast jeden zweiten Tales of Spiel ist er irgendwo ein Hauptcharakter oder irgendwie sowas. Und er ist äh, der schwarze Power Ranger, einer ersten schwarzen Power Rangers. Jetzt nicht der äh, äh, Zack, Seck hieß er, glaube ich. Das war noch ein bisschen vor meiner Zeit. Ich bin so, weiß ich nicht der zweiten Generation der Power Rangers aufgewachsen wo als hier hier der Asiate als der Asiate hier äh, der schwarze Ranger war das war Johnny Young Bosch davor war ja der war ja der schwarze der schwarze Power Ranger also mit der Generation bin ich nicht aufgewachsen ich bin genau mit der danach aufgewachsen ich bin nicht mit der rassistischen Generation aufgewachsen wo der gelbe Ranger ein Asiate war und Schwarze Ranger waren schwarzer. Ne, ich bin mit der Generation aufgewachsen, wort genau umgekehrt war, wo der schwarze Ranger ein Asiate war und der gelbe Ranger ein schwarzer. Das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? So, hier haben wir Palotteriener und ihre Crew. Und ja, wird. Aber Icarus Charaktere abgeschlossen. So, ich vermisse das irgendwie, dass wenn ich jedes Mal einen neuen Charakter freischalten. Ich glaube ich mache mal wir wenn immer einen neuen charakter freischalten immer und immer wieder so ohne ende ist man irgendwann unendlich charaktere hat ja, ich glaube wir haben noch nicht mal die hälfte alle charaktere Gut, äh, dann zeit mal shoppen wir ein bisschen geld ausgeben anna pauline Wer ist er hier? allen allen ob man die sind billiger ich habe letztes mal draculas thema gesucht haben sie habe ich noch gar nicht und ich freigeschaltet anscheinend dreck würde ich irgendwie spielen als äh, ich denks ja multi smash gemacht habe mit mit den beiden charakteren mit schild ein heileffekt abwehr mit schild was soll das bedeuten meins abwehren abwehr mit schild keine ahnung ja jedenfalls da war es für diesen part in der nächsten folge sehen wir uns dann wieder im abenteuermodus hoffentlich was gebacken kriegen wieder ja danke schön fürs zuschauen Tschüss.